Hey, Jonas vom Recording-Blog hier. Schön, dass du wieder dabei bist bei meiner neuen Videoreihe Speedmix im Sommer. Ich habe mich wirklich schon so sehr auf diese Reihe gefreut und zwar genauso für dich wie für mich auch. Denn zum einen überbrücke ich damit die anstehende Sommerpause, ja. Urlaub muss ja auch mal sein, aber da Sommerpause ja nicht unbedingt Videopause bedeuten muss, habe ich mir für die sieben Videos dieser Reihe etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Egal ob Einsteiger, Fortgeschrittener oder Profi, es kommt dir sicherlich bekannt vor, dass man sich in einem Mix mal so richtig verbeißen kann und äh, hier noch ein bisschen und da noch ein halbes dB raus und so weiter und so fort. Wir haben ja schließlich unbegrenzt Zeit. Was aber, wenn deine Zeit nicht unbegrenzt ist, sondern vielleicht nur auf zwei Stunden limitiert? Du hast also nicht lange Zeit, über irgendwelche Mixentscheidungen nachzudenken. Dieses Experiment habe ich im Premium-Bereich vom Recording-Blog gemacht und weil ja noch nicht jeder aus der recording block familie auch Mitglied im Premium-Bereich ist, warum meine ich nicht? Egal. Also, weil nicht jeder Mitglied im Premium-Bereich ist, präsentiere ich dir in diesem und in den nächsten Videos meinen zweistündigen speed Speedmix von Feel the Love hier bei YouTube. Also ab sofort quasi im Free TV. Im Premium-Bereich findest du übrigens neben diesem auch noch über 30 weitere Songs zum selber abmischen. Ausführliche Mix-Tutorials mit bis zu 4 Stunden Laufzeit, in denen ich dir wirklich jeden Mix en Detail erkläre und vieles mehr. Alles mit dem Ziel, dich beim Mixen endlich an den Punkt zu bringen, dass du dich nicht nur für deine Musik oder die deiner Band sicher ja beim Abmischen fühlst, sondern in Zukunft auch selbstbewusst für andere mischen kannst. Vielleicht sind wir ja dann bald nicht nur Familienmitglieder im Recording-Blog, sondern sogar auch Kollegen. Wir starten heute mit der Einleitung in den wichtigen Vorbereitungen für den Speedmix und wenn du noch Fragen und Anregungen haben solltest, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Gefällt dir, was du siehst, dann zeig es mir gerne über den Daumen nach oben und äh, mit einem Abo verpasst du natürlich kein einziges Video mehr aus dieser ganzen Reihe und natürlich auch kein anderes Video mehr. Genug gesammelt? Jetzt viel Spaß. Feel the Love, so lautet der Titel der Spuren des Monats der Band Dream Legacy. Und damit begrüße ich dich recht herzlich zu einem weiteren großen Mixvideo des Monats im Recording Block Premium Bereich. Kraftvoller Power Rock mit tollen Gitarreros und einer außergewöhnlichen Stimme. Das bieten die Spuren von Feel the Love in diesem Monat. Yeah! Und weil die Anzahl der Spuren des Monats dieses Mal einigermaßen überschaubar ist, habe ich etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet. Denn in diesem Premium-Mix-Tutorial gehen wir mal nicht wie üblich meine fertige Mix-Session in jedem Detail durch, sondern ich mische direkt vor deinen Augen. Und zwar mit einem Zeitlimit als besondere Herausforderung. Sicher kennst du das ja auch, man startet mit einem Mix, kommt irgendwann nicht mehr voran und verbeißt sich einfach in Kleinigkeiten, die den Mix aber nicht mehr verbessern, sondern nur noch verändern oder im schlimmsten Fall sogar verschlimmbessern. Um dem dauerhaft aus dem Weg zu gehen, hilft es, sich hin und wieder mal mit einem Zeitlimit für einen Mix unter Druck zu setzen, das keinen Platz lässt für kleinteiliges EQ-Tuning oder Hall oder Delay-Optimierungen im Millisekundenbereich und so weiter. Schnelle Entscheidungen, schneller Mix, lautet also dieses Mal das Motto und der Timer ist exakt auf zwei Stunden gesetzt. Damit muss mein Mix dann abgeschlossen sein und du bist quasi live dabei, wie ich jede einzelne Mix-Entscheidung treffe, anhöre, bewerte und dann im Idealfall schnell weitermische, direkt aus dem Bauch raus und äh, direkt in die Feder quasi rein. Das Ganze soll aber nicht zeigen, was ich für ein toller Hecht bin, sondern es soll dich vor allem inspirieren, mal die gleiche Herausforderung anzunehmen. Und wichtig hierbei ist natürlich auch, dass man am Ende keinen perfekten Radiomix erwartet. Das wäre natürlich der Idealfall, aber vielleicht geht das ja nach ein paar Übungen oder nach ein paar Durchläufen einfach. Nein, es geht darum zu schauen, wie weit kommt man denn in diesen zwei Stunden eigentlich? Und wie ist die Übung mit ein paar Tagen und Wochen Abstand dann nochmal klanglich zu beurteilen? Man vergleicht dann vielleicht die eine Übung, die man gemacht hat mit der, die man vielleicht ein, zwei Wochen später gemacht hat. Der Lerneffekt wird sicherlich enorm sein, denn so lernst du zielgerichtet zu arbeiten, deine Plugin-Liste intuitiv zu nutzen und dich insgesamt auch mehr auf deine Ohren zu verlassen und äh, nicht so sehr auf den Bildschirm zu schauen. Um dich aber nicht länger auf die Folter zu spannen, gehen wir jetzt mal ins nächste Kapitel, in dem ich dir erstmal zeige, welche Vorbereitungen ich für meinen reibungslosen Mix getroffen habe. Viel Spaß! Um meine Mixzeit von zwei Stunden optimal und damit nur für den Mix nutzen zu können, bereite ich meine Session zunächst einmal ein wenig vor. Dabei geht es vor allem darum, lästige, zeitraubende Tätigkeiten vorwegzunehmen, damit dadurch dann der Mixfluss später nicht gestört wird. Dazu zählt unter anderem das Anlegen meiner Hauptbusse Mucke komplett für die komplette Musik und Vox komplett für alle Stimmen. Außerdem noch der Pre-Masterbus, auf dem dann Musik und Stimmen zusammenlaufen und von da aus dann zum Masterbus geroutet werden. Außerdem zählt zu meinen Vorbereitungen das grobe Wegschneiden von Stille, damit ich ein bisschen besser erkennen kann, wo welches Instrument spielt und welche Stimme singt. Und als letzte und vielleicht auch aufwendigste Maßnahme gleiche ich dann noch grobe Dynamikunterschiede in der Gesangsperformance mit Clip Gaining aus. Das heißt, ich mache leisere Gesangspassagen schon mal etwas lauter und lautere etwas leiser und sorge so schon vor dem Mix für einen pegelmäßig etwas ausgeglicheneren Gesang. Du kannst dazu natürlich auch den Vocal Rider nutzen von Waves, wenn du den haben solltest. Ich nutze beide Methoden gerne, wobei die Handarbeit zwar etwas aufwendiger, aber auch ein wenig zuverlässiger ist als das automatische Plugin. Zusätzlich für diesen Mix habe ich mich dann noch entschieden, nicht mit den fertigen Drums aus dem Paket zu arbeiten, sondern mit dem mitgelieferten MIDI-File fürs Schlagzeug. Das heißt, ich habe das, äh, habe die Addictive Drums als virtuelles Schlagzeug geladen und jedes einzelne Instrument der Drums dann inklusive Overheads und Raum schon mal auf einzelne Kanäle geroutet. Weil du aber auch die mitgelieferten Drums nutzen kannst für deinen Mix, habe ich das schon mal vorbereitet. Das sieht also so aus, als wenn wir die Spuren auch einfach als Audiospuren vorliegen hätten. Und wir schauen uns jetzt in der Vorbereitung also nur noch die BUsse, das Aufräumen. Und die Gesangsvorbereitung an. Rüber geht's. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt starten, hören wir doch mal eben in den komplett ungemischten Song rein. Ich habe jetzt hier alle Spuren quasi auf minus 10 dB gezogen, habe alle Panoramas in der Mitte und wir hören einfach mal, wie der grobe ungemischte Status jetzt aktuell ist. Los geht's. Du hast es schon gemerkt, ich habe die hi -Hat ausmachen wollen, habe dabei das komplette Schlagzeug ausgestellt, aber die hi -Hat ging wirklich überhaupt gar nicht. Wir wissen also zumindest schon mal, wo wir gleich arbeiten müssen, aber das nur am Rande. Also wir haben jetzt im Prinzip alles vorliegen und können jetzt mit unseren Vorbereitungen starten, die ich zum Teil dann auch im Zeitraffer mache, damit ja das nicht zu langweilig wird. Also starten wir erstmal damit, unsere Busse anzulegen und die Busse lege ich als erstes mal an, indem ich alles markiere hier in meinem Mixer, was Instrumente ist, denn da kann ich dann direkt mal den Mucke komplett muss anlegen. Also ich habe alles schon mal farblich auch vorbereitet. Hier, du siehst, dass die Instrumente genau bis hierhin gehen. Die Instrumente sind also rot fürs Schlagzeug, gelb für den Bass, grün für die Gitarren. Und äh, dann habe ich noch das Keyboard hier vorbereitet in so einem leichten Braun. Das war es dann aber auch. Und damit kann ich dann auch quasi dafür sorgen, dass äh, hier alles Farblich so weit voneinander getrennt ist, dass auch erkennbar ist, wo ich mich gerade im Mix befinde. Also alle Spuren einfach mal markieren, damit der rechten Maustaste hier bei Studio One draufklicken. In deiner DRW ist das vielleicht ein kleines bisschen anders. Und dann Bus für ausgewählte Kanäle hinzufügen. Machen wir mal und schalten dann hier hinten den Bus, der da erstellt wurde, auf Mucke komplett. Wird er genannt. Mit O vielleicht sogar noch. <lacht> so. Und äh, der kriegt bei mir die Farbe lila ein helles Lila und der Main Bus bekommt ein dunkles Lila, das sich hier ein bisschen voneinander unterscheiden kann. Bleiben noch die Vocal Stimmen, die markiere ich jetzt auch einmal komplett. Wieder rechte Maustaste, Bus für ausgewählte Kanäle hinzufügen und schon haben wir einen Bus, der heißt jetzt hier Vox komplett. Und auch der wird lila eingefärbt, damit ich das auch farblich unterscheiden kann. Und die beiden Busse gehen jetzt zusammen noch auf den Pre-Master-Bus. Ich habe das ja schon ein paar Mal erklärt, warum ich das mache, aber ich kann es dir nochmal kurz sagen. Jetzt wieder rechte Maustaste, Bus für ausgewählte Kanäle hinzufügen und den nennen wir jetzt Pre-Master. Ähm, da geht jetzt die komplette Musik zusammen und hier wird auch meine Masterkette drauf stattfinden auf dem Pre-Master-Bus. Das heißt, die Referenz, die ich mir hier oben angelegt habe, du siehst, dass ich hier oben auch eine Referenz liegen habe, nämlich den von der Band Dream Legacy. Da kann ich dann immer mal AB hören, wenn ich das Möchte, um zu gucken, wo ich stehe, der geht direkt auf den Mainbus hier hinten. Das heißt, auf dem Mainbus hier hinten ist überhaupt gar kein Plugin drauf und meine komplette Masterkette ist hier auf dem Pre-Masterbus. Mit anderen Worten, mein Mix kann komplett durch den Pre-Masterbus und dann fertig auf den Mainbus laufen und der Referenzmix läuft dann auch entsprechend auf den Mainbus und kann dann hier auch bearbeitet werden. So viel dazu und auch den Pre-Masterbus färbe ich noch mal ein. So, jetzt habe ich alles lila und damit haben wir jetzt eigentlich alle Vocals hier auf Vox komplett erstmal geroutet. Kann sein, dass wir gleich noch Unterbusse anlegen für das Ganze und der Rest ist auf Mucke komplett Bus geroutet. Ich kontrolliere das nochmal alle. Ja, auch die Drums, die kriegen gleich nochmal einen eigenen Bus, aber das machen wir dann entsprechend im Mix. Also, soweit die Vorbereitung mit den Bussen und jetzt können wir also in die Feinarbeit einsteigen. Ich habe ja gesagt, dass ich erstmal alles wegschneide, wo nicht gesungen wird und nicht gespielt wird. Das heißt, wir nehmen mal hier die Vocalspuren, die hier unten für den Chor parat sind und können da mal grob wegschneiden, wo nicht gesungen wird. Ne, machen wir mal, ich muss nur die Kommandotaste Drücken und dann habe ich hier das scheren tool und kann dann hier einfach mal alles freischneiden, wo nicht gesungen wird und alles, wo dann nicht gesungen wird. Ich brauche da auch keine Fades setzen oder so, kann ich dann einfach hier wegschneiden. Dazu können wir den Zoom dann hier auch mal wieder ein bisschen zusammenschieben. So und können dann hier alles mal grob freimachen, wo nicht gesungen wird. Damit kriegen wir einfach ein kleines bisschen mehr Übersicht im Mix und wissen dann auch, wo was gesungen wird. Ne? Dann haben wir hier noch die beiden Gesangsstimmen, die hier spielen. Okay. Und da können wir auch alles wegschneiden, was dann nicht zum Gesang hört und kriegen damit schon wirklich einen guten Überblick, wann wie wo gesungen und gespielt wird. Keyboard spielt komplett durch. Dann haben wir hier zwei Gitarren, die hier nur am Anfang zu spielen scheinen. Auch die schneiden wir mal kurz hier frei sort auch für übersicht und dann haben wir hier die beiden freigespielt hier haben wir eine gitarre das ist das solo können wir auch kurz freischneiden das kommt hier nur am schluss und dann hier die zwischenparts von den gitarren ich glaube die lasse ich einfach Na komm, die schneiden wir auch eben frei wenn wir schon gerade dabei sind können wir das ja mal eben anpassen hier die starten ja ungefähr am selben punkt hier und dann hier auch noch mal den ausklang gucken wir uns gleich bestimmt auch noch mal genauer an und Zack, so jetzt haben wir aber wirklich schon sehr viel mehr Übersicht hier bei uns im Mix und können jetzt wirklich hier dafür sorgen, dass wir nicht den Überblick verlieren, vor allem im Mix. Denn es ist ja immer wichtig, dass du nicht den Überblick dahingehend verlierst, welche Instrumente wann wo spielen. Mir ist es schon mal passiert, dass ich am Ende eines Mixes festgestellt habe, dass ich ein Instrument noch gar nicht reingenommen habe in den Mix, weil ich es einfach stumpf übersehen habe. Das kann ja passieren, wenn du so viele Spuren hast und so viele Instrumente hast, dann kann es durchaus mal passieren, dass man im Mix ein Instrument übersieht. So, hier haben wir noch äh, weitere Gitarren. Die spielen nur an diesen Stellen hier. Auch die schneiden wir mal kurz grob frei. Du siehst, ich mache das gar nicht so feingliedrig bis an den Anfang ran. Weil ich denke, dass das hier durchaus ausreichen soll. Sollte da mehr Rauschen drauf sein auf diesen stille Spuren. Hinten im Ausklang kann man das immer noch mal nachbearbeiten. Aber soweit jetzt dazu. Der Bass spielt nicht am Anfang. Den können wir hier am Anfang ein bisschen ranziehen. Und die Drumspuren lasse ich mal unbehandelt. Du siehst, das sind die ganzen MIDI-Files, die hier reingezogen wurden und die jetzt hier schon am Start sind. Und oben drüber thront dann Gemüt. Wie du hier sehen kannst, der Referenzmix, mit dem wir dann später mal abgleichen können. Den habe ich übrigens zu Vergleichszwecken hier auf minus 10 dB gezogen. Das heißt, das ist ja schon eine gemasterte Version von Feel the Love. Dementsprechend kann mein Mix, bevor ich nicht die Master Buskette draufgepackt habe, lautstärkemäßig da nicht mithalten. Deswegen habe ich den jetzt mal 10 dB runtergezogen, um dann so einigermaßen pegelmäßig einen Vergleich herbeiführen zu können bei der ganzen Geschichte. Das auch eine kleine Vorbereitung. Also grob freigeschnitten haben wir jetzt schon mal, damit wir sehen können, was, wie, wann, wo spielt. Und jetzt geht es noch an die Vocals, das habe ich ja gerade schon versprochen. Und da werde ich jetzt gleich mal, nachdem ich den ersten, die ersten paar Schnitte gemacht habe, dann mal schneller vorspulen, damit du dir den ganzen Prozess nicht von vorne bis hinten angucken musst. Das Prinzip wird nämlich relativ zügig klar. Du siehst, dass hier vorne etwas lauter gesungen wird. Hier ist deutlich mehr Pegel, man sieht das auch an der Wellenform. Und ich mache das tatsächlich grob erstmal optisch. Das heißt, ich gucke erstmal, wie stark die Wellenformen ausschlagen und entscheide dann, welchen Teil ich lauter und leiser mache und höre dann nochmal, wie groß die akustischen Unterschiede sind. Aber das sind zwei Schritte, die ich quasi mehr oder weniger miteinander vermenge. Du siehst hier deutlich mehr Output beim Sänger, hier deutlich weniger Output beim Sänger und dementsprechend wird jetzt dieser Bereich hier ein bisschen leiser gemacht und dieser ein bisschen lauter. Ich fange mal an und äh, bearbeite am besten mal die Doppelung, die hier unten drunter liegt. Wok Main 2 scheint eine gedoppelte Spur zu sein. Die sind vom Pegel her einigermaßen vergleichbar, wie man hier sehen kann. Deswegen bearbeite ich die beiden am besten einfach mal zusammen und spare mir dadurch ein kleines bisschen Zeit und Mühe. Also los geht's. Wir fangen an am Anfang. Und hier setze ich jetzt tatsächlich Fade in und Fade out, damit es nirgendwo knackt oder sonstiges und schneide dann hier erstmal die Teile soweit sauber dass ich dann hier mit den einzelnen Teilen arbeiten kann. So, also hier wird ein Fade-out gesetzt und das ziehe ich jetzt einfach mal so nach Auge ungefähr jetzt hier 1,6 dB runter. Äh, die Zahl ist weniger relevant, ich gucke nur, dass ich es ungefähr auf dem gleichen Level kriege. Ne? Das heißt, die nächsten Passagen hier sind etwas leiser, das heißt, die können wir hier ein bisschen lauter ziehen. So. Dann haben wir hier eine Passage, die auch ein bisschen leiser ist, bevor es dann hier wieder ein bisschen lauter wird. Das heißt, die beiden hier ziehe ich auch ein bisschen lauter, gleich die ein bisschen an. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Unterschiede nicht zu groß werden, weil hier der, der Blob zum Beispiel an dieser Stelle der hier, ähm, der ist ein bisschen lauter als die davor. Wenn ich die davor hören möchte, dann muss ich die auch ein kleines bisschen lauter machen. Also äh, gehen wir dann noch mal ein bisschen feiner rein. Man kann da sehr feinteilig werden, aber man sollte es nicht übertreiben. Ne? Also wichtig ist ja nur, dass kein Wort untergeht. Wir hören mal kurz die Stelle hier solo. Ähm, so. Ich mache die Spur mal grob. Nur für den Überblick jetzt mal auf äh, mit dem Fader auf Null, damit wir das besser hören können. Insgesamt wird der Mix sowieso ein bisschen leiser für dich sein, bevor wir dann die Mastergruppe drauf gemacht haben. Aber ich hoffe, du kannst es verzeihen. Also, los geht's. Hey, we think ja, der kann auch noch ein bisschen lauter. Think about... Think about und jetzt können die noch ein kleines bisschen leiser, du siehst, man muss da ein bisschen mit Gefühl, mit Fingerspitzengefühl arbeiten, erstmal optisch und dann nochmal akustisch hören. Dann haben wir hier die nächste Passage, die ist dann wieder ein bisschen leiser, das heißt, die packen wir dann mal wieder an und machen sie ein bisschen lauter die danach auch und schneiden hier ziemlich genau vor dem Blob hier. Du musst dir ja auch keine Sorgen machen, dass hier irgendwelche Übergänge oder sonst was irgendwie knacksen könnten. Es geht hier einfach nur darum, weil die Übergänge hier trotzdem fließend ist, dass wir hier die Pegelanpassungen vornehmen. Hier sind zum Beispiel auch wieder drei Wörter, die etwas leiser sein könnten. Und wie gesagt, wir hören hinterher noch mal ein bisschen durch passen das ein bisschen an, diese hier sind ein bisschen lauter, das heißt die ziehen wir ein bisschen runter, gleichen das alles schön aneinander an, das sieht alles gleichmäßig aus, hier haben wir noch ein Wort, was vielleicht ein bisschen zu leise sein könnte, klar wird unser äh, Kompressor dann hinterher auch nochmal eingreifen, aber in diesem Fall können wir hier schon mal grob vorarbeiten, das hier können wir auch noch ein kleines bisschen anpassen, und gehen hier einfach ganz stumpf optisch erstmal durch, wo es deutlich leiser ist. Hier haben wir dann auch eine Passage, die etwas leiser zu sein scheint als die davor. Das heißt, diese beiden, Ups, aufpassen, dass wir nichts verschieben, dann hier ein bisschen lauter machen. So, jetzt haben wir die Vocals soweit vorbereitet. Ich schneide hier hinten noch den Rest weg, den wir nicht brauchen, und setze einen Fade-Out. Und damit haben wir die Vocal-Bearbeitung weitgehend vorbereitet. Mal gucken, ob wir alles einigermaßen angeglichen haben ja das sieht optisch zumindest ganz gut aus hier vielleicht können wir diese passagen hier noch ein kleines bisschen lauter ziehen hier so und auch hier sieht es ausgeglichen aus und jetzt würde ich sagen trennen wir vielleicht einfach noch die vocals zwischen äh, refrain und strophe so dass wir dann da auch mehr überblick haben das heißt wir duplizieren einfach mal die spur hier duplizieren und nennen die obere spur main Vers. So, und die untere Spur nennen wir Vogue Main Refrain. Und kopieren jetzt alles runter, was in den Refrain reingehört. Das hier zum Beispiel. Hören wir mal kurz, wo wir hier sind. Got a well, das ist Twee-Chorus. Da geht es dann in den Refrain rein. Okay, alles klar. Hier können wir vielleicht den Teil auch noch rausschneiden, wenn wir hier wissen, dass hier nicht gesungen wird. Und haben dann hier entsprechend, äh, machen wir hier unten auch, das raus und haben dann hier entsprechend den Teil vom Refrain. Der geht dann hier los. Und wo gehen wir dann in die Strophe? Da gehen wir in die Strophe. Das heißt, das hier ist Refrain. Einfach nach unten. Zack. Und da gehen wir in die Strophe rein. Wo gehen wir? In den Prechorus. Okay, dann sind wir hier wieder im Refrain, können hier wieder aufpassen, dass nichts verrutscht. Ne? Sonst sind wir nämlich hinterher gleich timingmäßig auseinander ähm, und ziehen jetzt hier noch den Anfang rüber, damit hier auch diese Pause ist, Ah, den Faden vielleicht ein bisschen offensiv gesetzt und können jetzt hier die, äh, den Refrain wieder runterziehen, der geht glaube ich bis zum Schluss. Genau, also hier der Refrain wieder runter, gucken, dass wir nicht verrutschen. Und das hier hinten dann auch. Hier hinten sind wir, glaube ich, nur noch im Refrain. Das ist Prechorus. Okay, dann haben wir hier noch Prechorus, den wir oben noch in den Strophen spuren lassen. Und du siehst, die Vorbereitungen sollten sich damit dann dem Ende nähern. Das hier ist noch Refrain. Und das Gleiche machen wir jetzt eben noch mal kurz mit den Sachen, die wir hier unten drunter in der Doppelungsspur haben. Das heißt, die benennen wir jetzt noch um in Vogue... Double nenne ich die mal, für Doppelung, äh, Vers. Und dann machen wir noch eine duplizierte Version davon. Äh, machen wir vollständig, dann können wir einfach wegschneiden, was wir nicht brauchen. Also hier oben sind wir im Vers, unten sind wir im Refrain. Und schneiden jetzt hier alles weg, was nicht Vers ist. Und hier alles weg, was nicht Refrain ist. So. Und jetzt sind wir nicht durcheinander kommen, ne? Hier ist, oh Gott, jetzt bin ich tatsächlich durcheinander gekommen. Vielleicht war das doch nicht so schlau, komplett anzulegen. Also, wir machen es nochmal. Ich dupliziere die Spur und, nee, nicht vollständig, sondern nur die einzelne Spur. Aber gut, dass wir das vorbereiten, oder sonst wäre das wirklich aufwendig, ne? Also, Refrain. Hier haben wir Refrain. Nee, das hier ist Refrain. Bis hierhin, so. Dann haben wir das hier ist Refrain. Oh, <lacht> das ist Pre-Chorus, das ist Refrain. Jetzt benennen wir das noch um. Und verschieben die Spur noch entsprechend, dass die Double Verse auch unter dem Vers ist. So, jetzt haben wir es aber sauber. Ne? Oben ist der Vers, unten ist der Refrain. Alles ist gut zu sehen. Alles ist sauber aufgeteilt. Und damit haben wir es dann auch tatsächlich geschafft, haben unsere Session so weit vorbereitet, dass wir jetzt tatsächlich in unseren Speedmix starten können. Die Drums sind vorbereitet, die Busse sind vorbereitet, die Vocals sind freigeschnitten, die Instrumente sind freigeschnitten. Beste Möglichkeiten, um jetzt hier loszulegen und in den Mix zu starten, damit wir jetzt endlich unseren zwei Stunden Mix machen können. Timer läuft schon, ist schon gestartet. Nein, ist noch nicht gestartet. Timer wird jetzt gleich gestartet, direkt vor der Kamera. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und hoffe, dass du einiges mitnehmen kannst. So alle die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Im nächsten Video starte ich den Timer und ab da habe ich nur noch zwei Stunden Zeit, den Song zu mischen. Also nicht verpassen! Empfehle mich weiter, mach's gut und Yasu! <lacht>